Eine VR-Brille. Welche Möglichkeiten ich damit habe. Ich könnte Games in VR zocken. Ich könnte YouTube-Videos in 360 Grad gucken. Und, und, und. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Zeig mir ein paar Nice Girls auf Pornhub. Lade Video Girls Lass, one Nein, nein, nein. nein.